Hallo, herzlich willkommen zu meinem Video über Erdung. Und zwar ist es ein kurzes Video, was dir hilft, schneller wieder in die Mitte zu kommen, was dich von Energien reinigt, die du vielleicht irgendwo aufgenommen hast. Es wird energetisch übertragen, also die Erdungsenergie fließt über meinen Kanal zu dir. Du brauchst dieses Video nur anzuschauen und wirst automatisch durch die Erdung auf allen vier Ebenen gereinigt und wieder in die Mitte kommen. Ja, dann fangen wir auch schon an. Ich mache jetzt die Augen zu und die Energie beginnt zu fließen. Die fließt noch, obwohl ich die Erdung schon abgeschlossen habe. Alle negativen Energien wurden entfernt. Du fühlst dich vollkommen in deiner Mitte und kannst jetzt ganz gestärkt deinen normalen Tagesablauf weitermachen. Ich wünsche dir ganz viel Freude, ganz viel Kraft und ja, du kannst dieses Video so oft anschauen, wie du möchtest, zwei, dreimal am Tag. Immer dann, wenn du das Gefühl hast, schnell mal eine Erdung zu bekommen und dir auch mal helfen lassen möchtest. Dafür bin ich da. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.